Hallo, mein Name ist Gregor Klavikowski vom Kanal Besser Strukturiert. Heute möchte ich dir eine Methode vorstellen, mit der es dir ganz einfach gelingt, die Dinge zu erledigen und zwar jeden Tag, die dir wirklich wichtig sind. Und dabei musst du nicht mal deinen ganzen Alltag ändern. Versprochen! Besser strukturiert Kennst du folgende Situation auch? Du hast eine Menge Dinge zu erledigen, der ganze Tag ist eigentlich voll, aber es gibt eine Sache, die ist dir total wichtig. Du möchtest auf jeden Fall deine Freundin anrufen, denn die hat heute Geburtstag. Und dann bist du den ganzen Tag damit beschäftigt, deine Arbeit zu erledigen, die anderen Sachen zu erledigen, die anstehen. Und zwischendrin denkst du nochmal, ja jetzt rufe ich sie gleich an, aber vorher mache ich noch schnell irgendwas und dann... Am Abend liegst du im Bett und es fällt dir Teils ein, Mensch, ich habe es total vergessen. Ich habe sie doch nicht angerufen. Du hast ein total schlechtes Gewissen und nimmst dir ganz fest vor, am nächsten Tag auf jeden Fall deine Freundin anzurufen. Dann wachst du am nächsten Morgen auf, dir fallen wieder tausend Sachen ein. Und wie die Geschichte weitergeht, kannst du dir selber ausdenken. Und oft genug ist es ja nicht nur eine Sache, die du erledigen musst, sondern es sind eine ganze Menge. Du musst natürlich die Freundin anrufen zum Geburtstag, aber du hast auch eine Kollegin, der du bis 16 Uhr versprochen hast, auf jeden Fall noch eine ganz wichtige Information zuzuschicken. Und du musst auch noch auf jeden Fall zur Post, um das Paket abzuholen, weil es nämlich morgen zurückgeschickt wird. Und außerdem brauchst du auch noch dringend das Attest vom Arzt und der hat auch nur bis 17 Uhr auf. Also es gibt eine Menge Dinge zu erledigen und es ist immer wieder schwer, den Überblick darüber zu behalten. Und wie oft hast du abends festgestellt, dass du die Dinge nicht erledigt hast, die dir wirklich wichtig waren oder die einfach dringend zu erledigen gewesen wären? Weil es mir oft genauso ging, habe ich mir eine Methode überlegt, mit der ich besser fokussiert die Dinge erledigen kann, die mir wirklich wichtig sind. Und diese Methode möchte ich dir heute zeigen. Ich habe sie Fokuskreis genannt, weil sie den Fokus eben auf die Dinge hält, die wirklich wichtig sind. Und warum das ein Kreis ist, das wirst du auch gleich sehen. Als erstes zeige ich dir, wie die Methode grundsätzlich funktioniert. Und dabei nutze ich ganz einfache Mittel, die eigentlich jeder schon zu Hause hat, damit du selber gleich loslegen kannst. Aber natürlich kann man die Methode auch weiterentwickeln und es gibt verschiedene Varianten, auf die ich dann etwas später eingehen werde. Und es gibt natürlich auch noch ein paar Tipps und Tricks, wie man am besten mit dem Fokuskreis arbeitet und wie man ihn am besten für sich nutzt. Und ich verspreche dir, wenn du den Fokuskreis regelmäßig nutzt, wird es dir viel seltener passieren, dass du die wirklich wichtigen Dinge vergessen wirst und du kannst dann abends natürlich auch besser einschlafen. So, los geht's. Was braucht ihr, um einen Fokuskreis zu erstellen? Zunächst erstmal ein Blatt Papier. Ich habe ein DIN A3 Blatt genommen, das passt gut von der Größe und da geht auch genug drauf. Ihr braucht Zettel, auf die ihr dann was draufschreiben könnt. Ich habe Karteikarten geviertelt, weil sie dann die richtige Größe für den Fokuskreis haben. Wenn ihr aber den Kreis später aufhängen möchtet, dann empfehle ich euch, gleich Klebezettel zu benutzen. Die gibt es in der gleichen Größe und dann fallen die nämlich nicht runter. Dann braucht ihr natürlich noch einen Stift und für die, die es akkurat haben möchten, empfehle ich noch einen Zirkel. Mehr braucht ihr nicht, das ist alles, was notwendig ist. Im ersten Schritt geht es darum, die Dinge zu sammeln, die jetzt gerade für Dich wichtig sind oder die Du dringend erledigen musst. Jedes dieser Dinge schreibst Du auf je einen Zettel, das ist wichtig. Was Du auf die Zettel schreibst, solltest Du auch innerhalb eines Tages umsetzen können. Also zum Beispiel Wäsche waschen, Arzttermine machen, einkaufen, Ute zur bestandenen Prüfung gratulieren und so weiter. So etwas wie Haus kaufen oder Hochzeit organisieren, machst du ja in der Regel nicht an einem Tag. Das sind eher Projekte, die sich dann in verschiedene Aufgaben unterteilen lassen, die du dann wieder auf deinen Fokuskreis bringen kannst. Als Daumenregel empfehle ich, dass die Umsetzung dessen, was du da aufschreibst, zwischen zwei Minuten und zwei Stunden liegen sollte. Wenn etwas weniger als zwei Minuten dauert, um es umzusetzen, dann mach es lieber gleich und spar dir die Zeit, es auf einen Zettel zu schreiben. Manche Leute schreiben jetzt auch alles auf, was sie schon immer mal machen wollten. Keller oder Garage aufräumen, den Garten umgestalten, die alten Briefe lesen und sortieren und so weiter. Das kann man machen. Ich würde allerdings empfehlen, erstmal mit den Dingen anzufangen, die jetzt wirklich wichtig und dringend sind. Das andere kannst du dann später noch dazu nehmen. So, im zweiten Schritt bringen wir jetzt die Zettel in eine Ordnung. Dafür nutzen wir natürlich den Fokuskreis. Den müssen wir jetzt aber erstmal herstellen. Wir machen jetzt drei Kreise und wichtig ist, dass in den innersten Kreis drei Zettel reinpassen. Ich habe das vorher schon mal ausgemessen ungefähr und deswegen jetzt kann hier schon mal einen inneren kreis malen mit einem zirkel schon mal angezeichnet so und dann schauen wir noch ob die drei zettel reinpassen ja sieht gut aus wunderbar in den kreis drumherum brauchen wir dann etwa sechs zettel das kann man so frei nach schnauze machen wenn ihr es besonders akkurat haben möchtet, könntet ihr es natürlich auch genauer machen. Passt einen Zettel dazwischen, nehmt noch ein bisschen Platz. So. Und dann ist das der zweite Kreis. Und das gleiche wiederholt ihr dann für den dritten Kreis. Und schon habt ihr den Fokuskreis gemalt. Wer möchte, kann das Ganze natürlich noch etwas deutlicher machen und die Linien nachziehen. Und schon ist der Fokuskreis fertig. So, hast du deinen Kreis auch gemalt, dann kann es ja losgehen. Also jetzt nimmst du deine Kärtchen, die du vorher gemalt hast, und verteilst die in dem Kreis. In den innersten Kreis kommen die Kärtchen, die dringend und wichtig sind. Also die Sachen, die du möglichst bald erledigen musst oder möchtest. Aber Achtung, dort ist nur Platz für drei Kärtchen. Mehr dürfen auf keinen Fall in den innersten Kreis rein. Das sollen nämlich die Dinge sein, auf die du deinen höchsten Fokus setzen kannst und deswegen stehen sie natürlich auch im Zentrum der Aufmerksamkeit. In den zweiten Kreis kommen dann die Dinge, die du danach erledigen möchtest, wenn du die Dinge erledigt hast, die im innersten Kreis drin waren. Hier sollten maximal sechs Kärtchen liegen. Und im dritten Kreis ist das natürlich genauso. Hier kommen dann die Dinge rein, die du erledigen möchtest, wenn du die Sachen erledigt hast, die im zweiten Kreis waren. Und hier ist die Limitierung auf zwölf Kärtchen. Mehr sollten dort nicht sein. Wenn du am Ende noch Kärtchen übrig hast, dann leg sie einfach erstmal an die Seite. Und ich mache das jetzt auch mal mit den Kärtchen, die ich eben geschrieben habe. deine Kärtchen jetzt auf dem Fokuskreis verteilt hast, dann kannst du sie nochmal überprüfen, ob deine erste Einordnung denn auch richtig war. Ich habe mich hier dran gehalten. In beiden, in den Kreisen ist die richtige Anzahl von Kärtchen drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier sind es 6, in der Mitte sind es 3. Der Fokuskreis ist erstmal fertig. Aber schon beim legen habe ich festgestellt, dass ich erstmal die Druckerpatronen bestellen muss, weil ich dringend etwas ausdrucken muss. Und den Termin beim Augenarzt mache ich dann einfach später. Schauen wir doch noch mal, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ich habe meine Aufgaben genommen und habe sie in eine Ordnung gebracht. Und zwar... In einer Art Reihenfolge. Die drei Sachen, die mir am wichtigsten sind oder am dringendsten, die stehen in der Mitte. Darauf liegt der Fokus. Die anderen Dinge habe ich drumherum gruppiert. Und jetzt lass uns doch mal schauen, wie wir mit dem Fokuskreis weiterarbeiten. So, jetzt wird es natürlich spannend. Es geht darum, mit dem Fokuskreis zu arbeiten. Du fängst mit den Themen an, die du in die Mitte geschrieben hast, denn das sind ja die, die für dich am wichtigsten und dringendsten sind. In meinem Fall sind das Hotel absagen, die Druckerpatronen bestellen und natürlich das Video drehen. Jetzt nehmen wir mal an, es sind jetzt schon zwei Stunden vorbei. Ich habe das Video ein Stück weiter gedreht, aber zwischendrin habe ich mir noch die Zeit genommen, das Hotel abzusagen und die Druckerpatronen im Internet zu bestellen. Dann kann ich jetzt als nächstes überlegen, ich habe jetzt wieder zwei Plätze frei, was ich denn als nächstes machen möchte. Ich kann zum Beispiel schauen, dass ich einen, meinen Coaching Termin bekomme oder ganz wichtig, weil da was Zeitkritisches dahinter ist, dann die Überweisungen erledigen. Und jetzt habe ich ja wieder Platz im nächsten Kreis und kann dann entscheiden, welche der Aufgaben aus dem dritten Kreis ich hier jetzt vielleicht nachziehen möchte. Zum Beispiel das Bad reinigen oder ich muss am Wochenende endlich mal das Parkett wachsen. Und weil ich jetzt wieder etwas Zeit oder Platz gewonnen habe, kann ich jetzt hier die Aufgabe, die ich mir noch übrig gelieben, gelassen habe, dann in den Fokuskreis mit reinziehen. So, das war's schon mit dem Fokuskreis. Ich denke, das Prinzip ist deutlich geworden. Damit du den Fokuskreis auch gut für dich nutzen kannst, habe ich jetzt noch ein paar Tipps und Hinweise. Eine wichtige Frage ist, wann ich den Fokuskreis verändern soll. Nun, ich würde euch empfehlen, das mindestens einmal am Tag zu machen. Vielleicht am Abend, wenn ihr die Sachen schon erledigt habt, dann könnt ihr auch gleich die Kärtchen für den nächsten Tag nachziehen. Und ihr wisst schon am Abend zuvor, was am nächsten Tag für euch im Fokus steht. Ich kenne aber auch Leute, so wie mich zum Beispiel, denen macht es Spaß, immer dann gleich ein Kärtchen aus dem Fokuskreis rauszuhängen, wenn sie eine Aufgabe gerade erledigt haben. Das ist einfach für mich, finde ich, ein gutes Gefühl zu sehen, ah, das ist weg. Und man muss ja dann auch nicht sofort ein Kärtchen aus dem zweiten Kreis nachziehen. Das kann man ja gut dann auch am Abend auch noch erledigen. Die nächste frage ist wo bewahrst du den fokuskreis auf nun ich würde dir empfehlen ihn an einen möglichst zentralen ort zu hängen oder zu legen zum beispiel im flur oder auf den esstisch oder auf den wohnzimmertisch einfach einen ort wo du mehrmals am tag vorbeikommst warum ist dir auch klar dann fällt dir der fokuskreis zwischendrin immer wieder ins auge und du wirst daran erinnert was du eigentlich an dem tag erledigen wolltest bei mir hängt der Fokuskreis im Flur. Ich habe dort ein großes Whiteboard und dort hat er seinen Platz gefunden. Und immer wenn ich die Treppe runtergehe, fällt mein Blick darauf und ich werde daran erinnert, was ich mir für diesen Tag vorgenommen habe. Für mich ist das die perfekte Lösung. Kannst du den Fokuskreis auch mit mehreren Personen nutzen? Klar, das funktioniert genauso. Dann kann man zum Beispiel die verschiedenen Tätigkeiten auch schon Personen zuordnen und dann weiß jeder, was eben für ihn als nächstes dran ist. Und vielleicht habt ihr Lust, da ein kleines Ritual draus zu machen. Alle Personen im Haushalt nach dem Abendessen treffen sich kurz am Fokuskreis, man bespricht, was ihr an dem Tag erledigt habt und was die Aufgaben für den nächsten Tag sind. Und schon weiß jeder, was er machen soll. Muss ich mich denn immer an die Reihenfolge halten? Erst den ersten Kreis, dann den zweiten und dann den dritten. Nun, die Entscheidung liegt natürlich bei dir. Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, versuch die Reihenfolge einzuhalten. Aber manchmal ist es einfach so, dass man noch 10 Minuten Zeit hat, noch schnell was erledigen möchte und das, was in der Mitte des Kreises steht, dauert alles viel länger. Also nimmst du dir eine Ausg Aufgabe aus dem zweiten oder dritten Kreis, ist überhaupt kein Problem. Worauf du aber achten musst ist, wenn eine Karte über einen längeren Zeitraum immer in der Mitte hängen bleibt und dann nicht wegkommt, dann solltest du dir überlegen, woran das liegt. Ist die Aufgabe zu groß oder magst du sie einfach überhaupt nicht machen oder ist sie jetzt einfach nicht dran? Nun überlege einfach und handle entsprechend. Ein guter Tipp ist auch, unangenehme Aufgaben am nächsten Tag als erstes zu erledigen. Dann hast du es hinter dir und musst das nicht den ganzen Tag vor dir herschieben. Und wie gehe ich damit um, wenn andere dringende Sachen dazwischen kommen? Für mich ist das gerade die Stärke des Fokuskreises, weil er sich flexibel an deinen Alltag anpasst. Dann erledigst du eben die dringende Sache und wenn du damit fertig bist, kannst du dich ja an dem zuwenden, was du eigentlich als Hauptaufgabe oder als Wichtiges in den Fokuskreis in die Mitte gehängt hast. Zum Schluss habe ich noch ein paar Hinweise für dich, wie du den Fokuskreis für dich auch gut abwandeln kannst. Vielleicht hast du es schon gesehen, bei meinem Fokuskreis auf meinem Board habe ich den in verschiedene Abschnitte unterteilt. Bei mir sind das Freunde, Haushaltstätigkeiten und Sonstiges. Meine Arbeits Themen habe ich anders organisiert. Warum habe ich das gemacht? Mir ist es wichtig, zu meinen Freunden Verbindung zu halten. Und damit sie nicht so im Alltag untergehen mit all den Aufgaben, die man sonst so hat, habe ich ihnen einen eigenen Abschnitt auf meinem Fokuskreis gegeben. Und dann habe ich sie immer im Blick wie viele Abschnitte du nutzen möchtest, das entscheidest du natürlich selber. Ich würde allerdings empfehlen, nicht mehr als vier zu machen, sonst wird es zu kompliziert. Und der Fokuskreis soll dir ja helfen, den Fokus auf die richtigen und wichtigen Dinge zu legen. Und weil der Fokuskreis hoffentlich ja bei dir dann auch an einem zentralen Ort hängt, kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen, auf den Fokuskreis drauf zu gucken. Und vielleicht gestaltest du das einfach auch so, dass es für dich optisch ansprechend ist. Du kannst ihn farbig ausmalen, du kannst ihn, wenn du künstlerisch begabt bist, auf eine Leinwand malen, diese Leinwand auf eine Korkplatte ziehen und die Kärtchen dann mit Stecknadeln drauf machen. Dann hast du auch ein anderes Gefühl nochmal dafür. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie man ihn gestalten kann. Vielleicht magst du auch keine Kreise, dann nimm auch Vierecke Lass deiner Gestaltungskraft freien Raum und probier es einfach aus. Ich habe schon einige Methoden ausprobiert, um meinen Alltag besser organisieren zu können. Mit dem Fokuskreis komme ich sehr gut klar. Er lässt sich einfach für mich gut in den Alltag integrieren und ganz ehrlich, es gibt auch Tage, wo ich nicht auf den Fokuskreis gucke. Aber wenn sich dann irgendwann das schlechte Gewissen regt, wegen irgendwelchen Dingen, die wieder liegen geblieben sind, dann schaut man wieder drauf und weiß, aha, das sind die Sachen, die auf jeden Fall erledigt werden müssen. Und dann fange ich einfach da wieder an. Das funktioniert für mich einfach sehr gut. So, das war nun mein Video zu meinem Fokuskreis. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast etwas für dich mitgenommen. Und am besten ist es natürlich, wenn du ihn für dich auch schon ausprobierst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da, empfehle das Video weiter, Freunde, Bekannte, Kollegen oder noch besser abonniere gleich meinen Kanal. Ich werde jetzt immer mehr Videos produzieren, die dir helfen, deinen Alltag besser zu gestalten. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und bis dahin werdet ihr bestimmt immer besser